Ich Boah, wow, wir müssen den Dschungel mal nicht helfen. Ja. glaub nicht. Weil der, der, der startet bei Raptoren. Nice. Die Raptoren sind immer ein Schaf. Hey Robert, bei Now können das fast der Chroma sein, das Skin. Fast. Und Schle das, das ist ein schlecht. Bei, bei Nau wäre das schon ein billiges Chroma, Alter. <lacht> Wenigstens ist ehrlich, Alter. Aber ich habe auch alle Ash-Skins gespielt, also... Oh, Egal, nee. und Die haben das geschnippelt. Was auch immer das für Wort ist. Alter, du bist ja... Du bist Shining Bright Like a Diamond, oder was du da bist. Ja, weil ich meine, meine Zusatz-Range aktiviere. die wissen, vielleicht sind wir vielleicht eher mit kurzen Stunden, versuchen. Aber was ist unsere Angehensweise? Du hast dir uns einmal eigentlich gelobt. Du wurdest ja eigentlich das Wage spielen. Wir sind halt Level 2. Ich mache einen Wirbelsturm irgendwo hin. Ja, ich bin halt trotzdem dead, ne? Bis ich wieder einen Wirbelsturm habe, ist auch zu der Und ich bin. Und er hat halt einen Sprung, Alter. Ich weiß halt auch nicht ganz genau, warum wir reinpusht haben early und dann nicht als erstes Level 2 waren. Ich weiß nicht ganz genau wie das passiert ist. Ehrlich ja, gesagt hat es mir auch gut Mann. Jetzt kommt der Jungler und ich muss da leider hinten bleiben, weil... Oh mein Gott, ich muss flashen oder was? Ich flash einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Name ist auch broken. Wenn jetzt übrigens mich flamen, was ich nicht da war, dann, dann fang ich zum Lachen an. <lacht> I'm a butterfly. Nee, ich war dead. Mit der Minion. Fuck. So ich backen, oder bin ich Level Null, oder ich Ich muss mal beachten, dass mein Makers eigentlich größer ist als ein Minion fast. Das ich sage jetzt nicht, dass es... Das Senioren oder Altersvorsorge. <lacht> oder was ich immer mal da sagen soll dazu. Also auf 12.48 Uhr. So. Ich hab's vergessen, also ich nicht. Du hast schon ab mitgegessen. Wieso? Oh mein Gott. Ich3 Punkt 12. Punkt 12 Uhr ist bei uns mitgegessen. Ich weiß, was der Schmuck gesagt Boah, die wird geintet. Das tut mir leid. Wenigstens schreibt er nur schon Smurfing. Der sagt der Professor nicht, dass der Smurf. Nö, no, könnte aber sein. Der ist unranked. Ich sollte auch mal mit dem Smurf anfangen, damit mehr Erfolg als mit meinem Main-Account. Das Smurf... Das Smurf, hat... hat... ah. Smurf ist ja auf legit höhere Elo als dein Main-Account, also... <lacht> Wait a minute! Vielleicht spielt wird jetzt? Warum, warum spielst du überhaupt deinem Main-Account, Alter? Das ist die gute Frage! Du würdest halt leichter Gold kommen auf deinem nicht-main-Account. Aber ich würde auf beiden einen Blitzkring-Skin haben, eigentlich. Alter, wir spielen nicht zweimal <lacht> das Gold. Das kannst du allein machen. Ach, ah, du kannst mich ganz gerne haben, Alter. Das wollte ich aber dir eigentlich erst mitteilen, wenn ich nicht anderen gold gut, gut, gut, gut bin. Mit einem Smurf, das ist jetzt mein Smurf eigentlich. Weil ich bin jetzt ein Survivor, obwohl ich Gold bin, quasi. Also Smurf jetzt. Ist bitte, Eigentlich will ich nur um Smurfen. Kannst du bitte aufhören zu pushen? Sorry, Alter. You're in, you're in uns free damage. <lacht> zu wir nicht in unserem Turret stehen. Ich <lacht> will es einfach zu Ende bringen. Der oh, okay. Lucian ist zu strong für uns. Ich nicht, sorry, Alter. Wir brauchen einen Blitzkrieg-Skin. Es jetzt <lacht> auch mal einen Bart stellen. Wie, hast du gesagt? nachher hier Rose denn? Oh, fuck. Damit... Auf oh, ich sagen, da der Ding ist. Ah, der Darius, ich hoffe der Darius kriegt keine Kills. Ist der Darius mit drin oder was ist denn der überhaupt? Der ist Chang, ja. Da da du bist übrigens Ketten. tot, durch Spaß. Als ob ich 1 komme, wie in 2 Sekunden. Hä? Warum rennst du denn vorbei? Das ist doch nichts Neues. Sie ist das Neue. Du bist schon dreimal Mal so gewonnen, worden. Dreimal? Mal? Bin ich erst zum zweiten Mal gestorben. Du bist schon das zweite Mal genauso gestorben, wieso wunderst du dich immer noch? Ja. Am ersten Mal bin ich nicht so gestorben. <lacht> ah. Der Beef. Bobby, ich gib dem nur einen Shutdown, damit du dann wieder mehr Geld kriegst, die weniger Geld wert bin. Ich weiß, das versteht man noch nicht in der Relo. Und mein Wart steht, okay? Bobby bauen die Blade nichts, so, alles okay Eins, dann gehen wir by the way Nein nein nein nein nein nein, nee. Darius kommt zu Schande. <lacht> Ja! Genau you know, deswegen Bobby, ich Bobby, Bobby, es geht nicht aus Ich hab getrollt Ja, I'm dead cool. Ich werde schon wieder von meinem Supporter verkauft, man kennt ihn. Hey, hey, hey, hey. Hey, wir müssen ja nicht weg, Tarius kommt ja nur. Ich habe ein Plating gekriegt, okay? Das ist sicher mehr Profis für uns als für Darius. Also die Botlings, sowas von uns. Oh mein Gott, Bobby! Oh mein Gott! Hey, ich war am Ohne Ulti! Oh, wir haben so Lost, Bobby, was machen wir überhaupt noch? Einmal mit Profis arbeiten. Bobby es ist lost! Lost als Lost. Es ist Kentucky Lost. Das ist Kentucky Fried Lost, Alter. Is... Ich mein, ich weiß halt nicht, was ich tun soll. This der is... flasht halt einfach in den Tower. Langsam glaube ich der Diana so. Es uh, ist Kentucky Fried Spicy Chicken McNugget Roast Beef uh, at Over. Kannst du bitte nicht aus dem Tower gehen? Hey, Brown Farmer. Ich Die leiden dich, du Spinner! Ich war auch jetzt ein wir Okay, jetzt müssen wir schön. Ich <lacht> Er macht Ey, das wollen wir am wenn ich nicht immer mal Q missen würde. Nein, Alex, du hättest das Worn wir wollen nie im Leben gewonnen, das war genug reiner in... <lacht> er hat jetzt einen Shutdown. Das wir nie wieder kriegen, weil er viel zu fett ist. Das ist ein Mysterium, das noch nie aufgegangen ist in der Geschichte von LOL. Außer man gibt auf, Minute 15, dann nicht. Äh, man muss da drüber, man muss über den Berg drüber klimpen. Den Berg, den du absichtlich aufschüttest? Ja, geil! Ja, dann mal ich mal schön. Noch. <lacht> Bobby, wir noch! will wir gewinnen das! Das Mindset! Das Mindset! Das Mindset ist mein fucking Supporter-Intet! <lacht> das ist das Mindset hier! Ey, okay. Ich kaufe einen guten Account, wenn's, wenn's schief geht, okay? Und schreibe einen Titel, bin gut geworden. Das mache ich leider nicht. Bobby, broke. Na ja, doch, das ist jetzt geklärt. Und dann bist du Gold, dann muss ich keinen LoL mehr spielen. Bobby, hab ich hab ihn getroffen und bin wahrscheinlich fast trotzdem dead, aber ich hab die Refillable Potion Holy ich shit, Bobby, meine Autotech, meine Autotext slappen hier Alter Bobby, die, die, das, das ist gut, haben wir gleich, den Berg haben wir gleich Bobby, ich hab Angst Ich hab auch den gesehen, das hab ich nicht den Skill gesehen und hab mir schon gedacht ob oh, wenn der hittet, dann ist es egal. Wir okay. Traum in den Fingern. Ja, ich mein, wenn du sagst, dann machen wir, wir gehen jetzt rein, dann geh wenigstens, auch. dann mach wenigstens auch irgendwas, so. Du kannst nicht sagen, okay. wir, wir gewinnen das. Geh da jetzt rein, driften Hurricane und lass mich sterben, so. Ja, danke. Uh, Literally, die haben mich exhausten müssen, damit er nicht stirbt. Hey Bobby, ich hätte was gemacht, aber die Wave hat mir aufgeholt. Ja, natürlich! Die Wave, die dich ja richtig beeinflusst, Alex. Ja die, die Wave von der Nami. Oh Gott, oh Gott. Wow, es geht einmal mit meiner Ulti aus, das überlebt. Hey, das ist game. Deine Ulti war literally in. Impossible. Ich hätte jetzt gerne das Beam gesungen, aber irgendwie kann ich's gerade nicht. Ähm, um, what the fuck man, what the fuck, what the fuck, Kane. Hey, ich mach... ich finde es das gut, dass Kane geflampt wird. No, there, there's nothing going on, Botland, by the way. Ich finde das Cain-Syndrom, <lacht> a classic. <lacht> Alter, so wieder für das Syndrom, ich meine natürlich, äh, uh, ich hab keins, find... ich bin... Lupen rein, ich hab keinen Therapeuten, okay. Das Kennsyndrom? Er kennt seinen Mut oder was? Weil weil ich hab das, ich hab das ich hab das Spiel durchschaut. Wenn man jetzt zum Therapeuten geht, dann hat man keine Therapie und wenn man keine Therapie, hat er diesmal <lacht> ja, das war mein. das war mein Konzept. <lacht> uh, oh Oh mein Gott, viele oh, Jumps hat er an, oder? Das war's dann. Und dann hat er so einen super. Ja, aber Schick der reset. Auf. Der resettet irgendwie mit seinen so einen doppelten out aber Das ist ja so geil, Boris. Am Spiel ist ja, das nicht wirklich... Weil shield das andere Item ist. Ja, das ist ich jetzt auch sagen. Aber oh, wie machen wir das da und da? Hey, es kommt die Keine ah. Ahnung. Hängt ein, ein -Dom -Dom Hängt ein bisschen davon ab, ob du... Da oben getroffen! Hängt ein bisschen davon ab, ob du CC triffst oder nicht, muss man jetzt dazu sagen. Die den letzten Tropfen bringst du hey, Du hast den letzten nicht getroffen. Oh mein Gott, oh mein Gott, Popo, Popo! Oh, oh ist die ganze Gegend. Ja. Cool Story, Bro. Hey, warum gehe ich überhaupt 1mm unterm dem Tower aus? Ja, aber da ist da, was willst du gegen machen? Den halten? Gegen 3? Wenn ich mich zu zweit schon dive? Ja, ich don't think so. Bobby oh, ich sag mal ein paar motivierende Worte, nur für mich. Danke für den End, here we go! <lacht> jetzt hat er 450 Gold! Jetzt, jetzt brauchen wir nur noch einmal. Der Berg wird immer größer. Oh mein Gott! Sorry. Ich hab den schon mal auf 400 und du Spaßvogel. <lacht> Ey, es dauert nur noch 1,94. Bist du jetzt fett? Bist du jetzt fett? Bitte ich rise like a phoenix Bobby Ich bin jetzt probably a little fett, aber ich weiß nicht ob ich damit was machen können. Bobby, meine Idee ist loopen rein aufgegangen, ich hab da nur gebaitet unter dem Tower Ich bin eh nichts mehr wert, ob 7 kills ist mir nichts mehr wert Weißt du, dann hab ich ein Problem weniger in dem Game, jetzt darf ich sterben so oft Nein. Ey, so funktioniert das. Das nennt sich. ...Wirtschaft. Ich finde das gut... Ich finde das gut, dass sie so mad auf den Jungler sind, dass sie... dass sie uns ignorieren. <lacht> Braindiff. Oh, fuck yeah. Hey man, Froot Ich, mein, ich finde das li literally <lacht> delicious, dass einfach alle... dass alle ignorieren, wie hart wir geintet haben. Ey, Bobby, wir haben die Jungs dahin gehend. Es ist, ich hab gleich einen Mental Breakdown glaube ich. Ja, nope. Hey, die dürfen den Orchard nicht ab... Obwohl Orchid hat also nicht. Ey, ich hab noch nicht einmal eine Boots. Und der kam okay, Minute 15. Jetzt dürfen wir nicht aufgeben. Jetzt ist der Berg zwar schon ein bisschen abgeschöpft. Wir müssen nur noch Darius und äh, Silas abschöpfen. Bobby ich bin schon wieder ripp... Okay? yeah That's right, we're so Oh my god Meiner schon I'm fucking dead Bobby, Bangst Pick me up, I'm scared <laughs> Bobby Why? Ganz ehrliche Frage, Alice, why? Ja, Waden, was ist jetzt gehört zu einem Beruf, dazu? Der Warden ist ja fein, aber nie in dem Moment. Shutdown. Es ist immer schlecht im Moment, es nicht klappt, es nicht klappt hat beim Warden. Hä? Ja, der Lucian ist doch literally einfach nur insane, hey. muss man jetzt dazu sagen. 60 Minuten darf er nicht aufgeben, jetzt muss man den Berg durchhalten never fucking surrender Fruitloop, no Bobbo Nein, never Fruitloop no surrender What the fruits heißt das? Ja, dann einfach Das Problem ist halt, Kogmai ist halt so fucking unmobil Ich kann nichts gegen Lucian tun Fruitloop no <lacht> Was war ich da? Warum? Ey, mein Team ist <lacht> <Baby tut lacht> nicht <lacht> Nee, Alex Ganz, ganz ehrlich Du hast dich gerade nur selbst gehen. <lacht> Warum? Warum stirbt er da nicht? Oh mein Gott. Er rennt rein. Kriegt das Schild nicht mehr drauf. Schießt den Hurricane in die falsche Richtung. <lacht> und erklärt sein Team hinter dir. So geil. Ja, weil er stirbt. Ich kann nichts dafür, dass er stirbt. Das ist... Kane der darf eigentlich nicht sterben. Der steht in Namen dabei. Wieso stehen denn in unserem Jungle schon, Jungle schon wieder alle Gegner, ha? Huh? Ich huh? da, da ist Fiend. Huh? Oh ja. Yeah. Oh fuck. Oh, I know. I have <lacht> I did something. Ich renne quasi durch unsere Base, kommen auf einmal Ari und Nami entgegen. It's not much, but it's honest work, Alter. Ey, der trifft sogar. Hell yeah! Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt verstehe ich warum der gestorben ist, okay. Der hat Anschuss abgekriegt vom Lucian. Ja, so läuft das bei dem Lucian. ja Oh mein Gott! Ja, yeah, I did something. Yeah I did something to Dying. Well ich gonna really yeah. die. Ja, ich muss weg. Ich bin von Ari gekommen worden, ich bin fast dead. Ich weiß auch nicht, was mit Ari los ist, wenn das der Krieger wäre, wäre ich dead, aber. Amateur. Amateur-Aris können es halt nicht. 20. Minute langsam sein Müffel fertig gebaut hat. Oha, oha, I did it. Oh mein Gott, ich flash irgendwo hin. Was mache ich, Alter? Alter, das ist reiner int äh, uh, ich meine. ähm <coughs> impossible. Alex, soll ich die Stories erzählen? Wenn Minute 20 noch nicht mal angefangen hat, sein Müffig-Item zu bauen. <lacht> das ist äh.. das. Ach fuck you, Diana, warum? Rootloops Bobo. Wo, wofür war das jetzt notwendig? Ich wollte ja eigentlich Shield Bow bauen, aber irgendwie kriege ich das Gefühl, dass ich lieber Kraken. Nee, fuck das, ich baue Shield Bow into Randuins. Rootloops dead. Sorry, sorry, sorry. Ich yeah, hör schon auf. Ich sag dir, Alex. Randuins of Kogman, that's the way. Ich weiß, ich verstehe es auch nicht, aber apparently that's the way. I get he got Lucian Ey, ich kann das alles nicht mehr ich mach jetzt alles im action Bobby. oh fuck Fun Fact, bei Nao hat der Lucian 16 Kills, ich bin immer für den Großteil davon verantwortlich Hey, ich hab 10 Dice, okay, das war aber alles professionell das ist jetzt nicht mal mehr der Illusion, den ich geintet habe, das ist der Illusion, den das Team geintet hat. Warte, warte eben eigentlich 0, wenn man ganz genau hinschaut. 205. Ja. Ziemlich gut eigentlich. Oh, I did it! Ja der Team did. Oh! I did it too, oh. I, did I didn't die. So Ich kann den Lucian richtig schnell killen, aber nur wenn das sieht es weil sonst killt er mich schneller. Er killt in 0,6 Sekunden. Das sind 260 Millisekunden. 260 Millisekunden. er hat mal noch gut. Wie lange? Pimpernstock quasi braucht. Deutlich mehr. Er ja, ist richtig. <lacht> Robert, <lacht> sperren Körner wieder zurück. Okay? Die brechen schon wieder aus. <lacht> also ich höre liegen niemanden. <lacht> ja, uh, just joking. Wait a second. Are you telling me, the Navi Imperial Mandate Bow und Lusch mich mit W trifft, während er die E drauf hat. Dass das Prockt? Ey, wir so sehr auf Spiel fokussieren müssen, dass ich das mathematisch nicht verstanden habe. Ey, warum flamet uns eigentlich keiner? Das ist something fishy. Ich hab schon das für Flame, ich glaube wir du. Komm hin und, und ich Ach, die kill mir. Yay! Yeah. Er ist nicht erwischt. You know that's kind of a problem? Nothing's a problem. A problem begins in the head. Okay, das ist ein Problem. Warum ist er von der q nicht hochgeflogen? ist, ist er zu weit dahinter gestanden? Oder ist sein Jump oder was das war? No, the Assis? fuck? Hast du deiner Tornado gefailt? Das ist die Frage, was ich dir gleich beantworten kann. Er kann ja jumpen mit seinen Chains wie Texas Chain. <lacht> Keine Ahnung, Alter. Das war kind of a problem, you know? Ich hey, weiß eh. Du, no CC is no. LP. Fun, fun fact: <lacht> Bei Nau bin, bin ich am wenigsten in dem kompletten Team. <laughs> Magic Ich tue mal bei unseren Turret shielden Das ist honest work Boah, ich bin so broke in-game mm -hmm. Ah, ich so gut unterwegs Ich bin nicht einmal mehr, mehr auswerten <laughs> I did something I did something again Hey, run away. Oh boy, Garen, go! Oh, whew. Fall in love. This was your first match. Weil der einfach nur no triggers Alter, wie geil ist bitte der Kopf Masken, wenn er weh drückt? Oh mein Gott, Lucian! <lacht> Warum probierst du überhaupt von Lucian wegkommen? Wieso probierst du überhaupt? Wieso? Was mach ich überhaupt? Ja? ja, kann ich dann gleich machen. Gerade war ich noch kurz Aha. I like it. Ey, ja. ja, das Musik in meinen Ohren. Enemy. Was ist das Dass ich jetzt dann weg bin? Double Kill. Alter, du bist halt wieder auf 0 LP und weil du 30 pro Lose. Bobby, mach jetzt so Game ohne dir und dann hol ich das wieder auf, oder? Ja bitte. Am besten gleich 10 und bist dann einfach Gold, wenn ich zurückkomme. Dann bin ich eine fröhliche Ta Zeitmaschine, ey. <lacht> ja. Ich bin doch okay, gleich back to. auf keinen Junge! Ey, wieso? Wieso steht da so? Das, ich finde das so funny, wir haben halt so hart geintet Botlane, aber das ist halt keinem aufgefallen. No. Das Beste ist alle 4K Gurt, ich bin einfach. Rich. Ich kann nur Arme kaufen. Ich ich kann mir übrigens literally vorstellen, dass der Lucian Smurf, aber holy shit. Holy Fruit Loops. Ich geb jetzt immer einen Gern an Owner, weil. Wait a, wait a second. Was heißt, ich kann mir das gut vorstellen? Lord, der war Level 31. Okay, der Safe Smurf. <lacht> weil so spielt kein Level 31 Illusion. Ja. ja, das spielt noch. No, no way.